Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Big Reacts Powered by Omen. Heute schauen wir uns das erste wunderschöne Spiel von uns äh, gegen FPX an, was äh, leider nicht so gut für uns lief, war sehr knapp. Aber ich denke, da gab es sehr viele Highlights und es war ein sehr, sehr knappes Spiel. Und äh, ich denke, wir gehen einfach mal direkt rein, oder aus du hast ähm, noch was ja. zu sagen? Nee, nee. Bam, das war ein wichtiges Gesicht. Ja, Der hat nicht so viel an der Kontrolle. <lacht> ah, das war die Out, Outplay-Equip. Boah, sick bist du, man. Geil. Direkt. Aber wir, haben aber, äh, wir haben das gut vorbereitet. Das war ein guter Fake. Das kam auch spontan, ist mir eingefallen. Mhm. Und wir haben gehofft, dass der AWP ein bisschen off-guard erwischt wird. Genau, jetzt sind die ein bisschen verwirrt. Da merkt man, dass dann der Gegner auch mal so ein bisschen Fehler macht, mhm. und, ähm, dumm reinläuft und äh, auch mal so ein bisschen schwierigere Duelle bekommt. Und das, jetzt ziehen wir uns sehr gut zurück und spielen das ganz, ganz gechillt runter. Die Waffe, ne? Mhm. Die wurde perfekt für Hooker gemacht, Alter. Aber sehr gut. Sehr gute erste Hälfte. 8-4. Wir waren auf jeden Fall zufrieden. Nein, wenn er ihn genädet hätte. Er hat ihn nicht genäht. Er hat über den Spot genäht. Ah, schade, Mann. Ah, das ist ein bisschen unlucky jetzt. Das war dieser Teamplay-Mistake, ne? Nein, nein, das war beim anderen Spieler. Aber du machst jetzt hier so einen guten underhand molotow Der sitzt sogar. Der ist Double Damage. 50 mal. Ah. Und jetzt schleicht er hier vor direkt natürlich. Minus 80 mal. Wie hätte ich das anders spielen können? Weil war okay denke ich. Nice. Ja, weil, weil mein Mate hatte mir den angesagt. Der hat ihn noch ein bisschen angeschossen. Jetzt 2 und 3. Ach, wir die, bin, die Runde? Ja, ich bin hier schon auf dem Nach meinem Kill bin ich, war schon auf dem Weg hier, aber leider Satchel, der sieht mich noch. War guter Play von ihm, ne? Ja, guter Play von ihm. Jetzt mache ich den Play. Und ich weiß, dass ich tot bin. Er macht halt Ulti an. Mhm. Und ich versuche ihm einfach noch minus 80 oder so zu geben. Habe ihm drei Hits gegeben und die Jungs. Hast du Links-League und dann rechts oder? Nein, nein, Rechts-League rechts direkt. Glaubst also du, du, hast Zeit dafür? Links-League noch und Rechts-League? So diese vier Schüsse? Ähm, ich glaube nicht. Und dann ist es ein bisschen random auch. Ja. Nice. Ein, da kriegst du gleich Confidence back. Bam, spielts gut, einer ist revealed, ich weiß gar nicht wie. Der war im Sprung revealed, ich hab ihn nur ein bisschen gespannt. So jetzt machst du ein bisschen das hab so. Das ich ein bisschen gecheatet. Zack, endlich mal Und <lacht> Gesicht. Und das nächste Ace, es waren einige Ace dabei in dem Game. Jetzt kommt die besthandelste Runde. Du hast mir da perfekt gemollt. Guck, jetzt machen die auch Fehler. So, jetzt siehts auch aus. Jetzt bekomme ich torkig dem direkt Messer in die Hand. Und geh direkt rum gegen ihm Gesicht. Und jetzt der Typ, Alter. Der ich weiß, ich ein, muss einfach nur in der Ecke bleiben. Ein Universum. Und ich mache Runzel runter, damit ja. vielleicht ihr noch Helfen könnt. Ich habe ihn gut geredet. Ich darf mir jetzt, er wird bestimmt diesen Engel nehmen, Bam Bam. 90er. So, jetzt habe ich einen Schokdoll aus der Base gemacht und habe gehofft, dass er denkt, dass ich in der Base bin, auf der rechten Seite. Und jetzt, okay, ich dachte... In One Point wird er mich schon erwarten, deswegen warte ich einfach mal hier ab, guck mal, was passiert und bekomme halt einen Perfekt leichten Kill. Problem. Ich hab drei Bullets. Boah, boah, bist du giftig, ja. Diese, ich erinnere mich gar nicht mehr hier dran. Du hast schon alles vergessen, ne? Es ja. so, fühlt sich echt voll an, als ob es voll lang her ist. So. Ja, Aber eine Woche, ja. Bam. Bam. So. Jetzt haben die gedacht, dass ich rotiert bin, aber ich bleibe einfach die ganze Zeit da cool. Mache ein Reveal für meinen Mate und der wird einfach gedrive nice Aber leider nur 5 Runden, ich hätte gerne 7 gehabt ja. und du machst diesen Kill halt jetzt, der ist Key, danach kannst du nichts mehr machen. Ich versuche Maximum rauszuholen mit 4 AP, leider wird mir da ein bisschen falsch angesagt, wo der Gegner war, aber Nico cheatet halt. Aber ich schwöre, wir wussten, hey, jetzt kommt Split und ähm, wir haben ein neues Line-Up auf Split. Wir können die ein bisschen überraschen. Aber jetzt ist Kasper da. Nice. Boah. Kasper ist gut mit Phantom, man, der muss öfter Phantom spielen. Nee. Das haben wir auch schon gesagt. Ja, der benutzt sogar noch ach Achso, jetzt machst du, ja, das ist gute Kommunikation jetzt. Jetzt machst du einen guten Dash. Du scoutest den Typen unten drunter. Das ist gut, dass du machst. Zack, zack. Der wird einfach unterhand right klickt. Äh. Gut, aber 5-2. Sehr gut eigentlich. Gute Kommunikation. Wir wussten, dass auch einer von den Low ist. Die mussten jetzt sozusagen nur die richtigen Duelle bekommen. Nice. Boah. ein gutes Teamplay von Kasper, weil einer links, ja. einer rechts, guter Freude ist ja auch voll süß. Ich habe gezögert, hm. da, da hätte ich nicht mehr zögern sollen. Das ist anzuschauen, Mann. Hm. Oh, knapp. knapp. Boah, sind das knappe Runden, Alter. Ich mach noch 2K und verkacke wieder das One. ey. Das ist echt bitter. Ich weiß, dass ich hier so auf Timing schwimmen muss. Ich kann hier nicht einfach warten die ganze Zeit. Ich muss das Timing hitten. Und ich denke mir so, jetzt wird das Timing sein. Ich gehe rum, Gesicht, Gesicht. Jetzt hätte ich ins rechts ins Eck gehen müssen. Das ist so gelackt, Alter. Der wollte mich nicht mal killen. Mhm. Warum schießt er direkt? Ich weiß nicht. Wir haben auch kein einziges 1 on One gewonnen. Guck mal, das Spiel das ist wieder 1 on -one. Wie viele 1 One on -ones waren das? Oder so knappe Runden. Eigentlich outplayed der Karl. Fuck. Oh, man. Es war wirklich heartbreaking, aber das war ein sehr knappes Game, war ein gutes Game, hat auf jeden Fall Spaß gemacht zu schauen. Ähm, hast du noch irgendwas zu sagen? so? Nee, das, war knapp, ne? das war sehr knapp, das Spiel. Ich glaube, äh, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich denke, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, bei Big Omen Reacts. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis dann. Große Lieder werden nicht geboren, sie werden gemacht. Durch stundenlanges Hardcore Gaming. Ich game nicht für mich, ich game für Sie. Transcend Humanity with Omen.